Das try schreibe ich jetzt <lacht> Ich wollte gerade mit rechtem Maustaste bursten oh mein, das, oh, ja. das war ein bisschen früh geschossen, Freunde, ich sag nur <lacht> Ja, der hat auch einen cheater tatsächlich gehabt Das, das fährt, fährt am Hacken Sie talk über meine One-Taps. Und ich denke für mich, Aiming ist so easy. Set down. Kurz einer, ich flashen. Ah. Ah. Lang, lang, lang lang. Lang. ganz ganz nice. let's go. Es geht halb glatt Es könnte auch mein Name sein. Bald. Für unter 15 Euro Hunde überhaupt kein Döner mehr. <lacht> ja, echt so. Nee, ab, top 1 der Welt, also. <lacht> oh. Oh. <lacht> oh. <lacht> Letzter Mitte Kurz kurz Ich bin Ich bin wieder da Ich bin wieder da Ich bin nie weg Ihr wisst es ganz genau Und einer Heaven Boah Tizian klar Ist noch einer B Zwei noch B Mann nicht du Raus der ist am golden was mach ich denn da was mach ich denn da bitte flashe flashe flashe ich schon gesehen ja ich auch ich drop base pff, one shot pff, one shot, pff, one, shot. Pff, one shot tapsen yeah realität pff, one shot pff, pff, pff, pff, pff, pff. ja und dann mal man Bombe wieder mal gefroht. Äh, ja. also, so ein tryhard ja, ich hab 14 MJ hat 17. Hi. 7, 7, 7. Oh, 42, 42 <lacht> Flashes, <ist> Digga! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> die Da geht aber auch ein, Alter. Drei Schuss, ich hab beide Kids. Beide Kids. Oh. <lacht> da geh ich einfach mit rein. Du kannst gerne mit mir nachher quatschen. So. Hi, was geht? Nicht viel bei dir. Alles gut, Mann. Das machst du so gar nichts. Das machst du gar nichts. Ich hab ne richtig geile Pistole. Die war schon einfach B. <lacht> <lacht> mit oben downs. Das ist Noch eine mit oben links nicht dieses duell verlieren das, das hab ich gesehen der auf dem schirm nein oh mein gott was ist das für ein timing oh, ich laufe Alter, vorbei. warte warte warte warte einer hat 20 Sekunden spring auf den das ding auch springt direkt auf meinen kopf ab geht's Nein, ich hab's gesagt. Nein, ich versuch. Bye, have a great time. <laughs> Nein, Let's go! One yeah, oh, oh, was he? Yeah. Aber ich glaube die gehen B oder A. Top von Smoke. Kurz einer? Noch einer! In meiner guten Zeit ne, mache ich da auf jeden Fall zwei. Ich glaube, meine Zeit ist gekommen.